Viel wird hier darüber nachgedacht. Ist mein Partner toxisch für mich? Man würde vielmehr zum Glück der verunsicherten User tun, sie bei dieser Frage zu unterstützen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht für unsere Beziehung toxisch bin? Dann wären beide Partner schnell diesen toxischen Begriff los.